Das arme Tier, das esse nicht, widme ihm lieber ein Gedicht. Keine Eier und kein Huhn, bereuen sollen die, die sowas tun. Ich esse Körner wie Hafer gern, kein Geschrei bei der Ernte zu hören. Nur weil unsere Sinne anders reagieren, gibt's keinen Grund ihre zu ignorieren. Der Hosen süßer Duft genügt, man braucht sie nicht zu brechen. Wer sich mit dem Duft begnügt, den wird ihr dann nicht stechen. Sind noch Babys kalb und Lamm, lang, landen auf dem Teller gegessen mit Pfann. Wir breiten uns weiter aus ungeniert, walzen alles nieder, Fauna wird dressiert, selten nur noch verlesen, reine Erinnerung ans Gewesen, dem Gedeih verbleibt kaum Raum, auf Lächeln, Brand traurig anzuschauen. Der Rosensüße Duft genügt, man braucht sie nicht zu brechen, und wer sich mit dem Duft bemüht, der wird ihr doch nicht stechen. Der Rosensüße Duft genügt, warum sie nicht mit uns sprechen, viel zu oft geknickt, Ungerühmt, Ignoranz, um sich zu rächen. Ein Strauß Blumen schön anzusehen, besser wär's in die Natur zu gehen. Nicht umsonst die Mimose reagiert, wenn eine hat sie zart berührt. Wer sagt uns, dass Pflanzen nicht leiden, nur weil sie unsere Sinne meiden? Viel mehr Dinge, als wir sehen, existieren ungeniert, trotzdem. Rosen süßer Duft genügt, man braucht sie nicht zu brechen. Wer sich mit dem Duft begnügt, den wird ihr doch nicht stechen. Der süßer Duft genügt, man braucht sie nicht zu brechen. Und wer sich mit dem Duft begnügt, den wird ihr Dorn nicht stechen. Der süßer Duft genügt, und wenn wir verstanden, alles Leben zu achten vergnügt, sind nicht nur Affen unsere Verwandte.